zu beantworten, die Frage, Klaus. Also kann ich mehrfach am Tag ja, kann ich, also klare Antwort. <lacht> ich kann mehrfach am Tag aufs Klo, ich kann auch mehrfach am Tag Mahlzeiten zu mir nehmen äh, und ich kann mehrfach am Tag nett zu äh, fremden Leuten sein. Und ich kann mehrfach am Tag Internetabfragen starten. Das ist mir klar. Und ich kann mehrfach am Tag ähm, Zigaretten drehen mhm. und ich kann mehrfach am Tag. Ja? Ja, essen auch kann ich, auch ich mehrfach am Tag. Gut, alles klar. Und du bist dann. Ich, ja, ich war schon lange mehr dran. Ne? Yeah.